Und jetzt seid ihr gefragt. Seid ihr Weitere Trainingstipps von uns fürs High Rocks 2022 und die passenden Outfits dazu findet ihr auf sport2000.de